Naja, hey, wird doch nicht viel tun, oder? Ich schnapp mir deine Odin-Codes. Schlägt dein sich auf Ausmerzer. die Basis. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Die Heilung brauch ich jetzt nicht wirklich, aber. Jetzt geht's hier wahrscheinlich gleich wieder zur Sache. mal. Verdammt heilung ist genug hier Hier ist schon wieder ein Hund. eine schreibt dazu Du seist so witzig, versprechen wir sprechen Hier für immer. wieder ein Claim auf YouTube, aber was soll es? Scheiß drauf, in Game Musik. Victor und die Vokalisten. Berlin Boys und Stuttgart. -Büros. Genial. heilung <lacht> habe ich noch nicht genügend. <lacht> <lacht> heilung gibt es hier onmaß. Ah, das ist unser quartier wie kommen wir jetzt hier raus ähm Ach Scheiße. Dafür ist der Helm gedacht. Sehr schön. Und dann können wir lang. Geht weiter hier. Voll. Mehr als voll. an wird sie auch mal zwei hintereinander, Me meine Fresse, ich wollte mich verarschen, ich meine wir haben viel Energie gehabt hier, aber ganz dann wird es kritisch, und die Munition, dann aber auch ein bisschen was verschwindet Ich wollte mich doch verarschen. Geringere Sicherheit hat sie gesagt. Weil wir eingeladen sind, geringere Sicherheit. meinte sie so. Na komm, Randolph. Alter Schwede. Zumindest keine Versteckung mehr. Was alle wir können mal ein bisschen sneaky sneaky aufvorgehen Bisschen ist eine hellung netz Wir sollten nochmal gleich mal weitergehen. Irgendwann kommt hier... Früher oder später kommt hier Verstärkung. Okay, hier waren wir schon. Den Endschuss finde ich noch nicht so gut. der Venus. Empfangshalle. Dann mal schnell hier wieder runter. Okay, hier kommen wir nicht lang. Ich finde nur den Kanzler. Gänsefüße, Gänsefüße. Wie kommen wir hier raus? Munition. Wie können wir die noch killen. Das finde ich noch ganz nett, wenn wir den... Kannst du da finden, Hast du ihn gefunden? Wie ist der Herr Sieg? Heiler, <lacht> <lacht> sonst den genannt. <lacht> Wo sind die? <lacht> Selbst die Wissenschaftler sind bewaffnet. noch einer rum. Uns geht's noch top. Was sollen wir hier tun? Vielleicht nur aus. Wir kamen hierher. Mein Weg war man nicht her Das wäre so eine Befriedigung für mich. zu finden und auszuschalten. Okay, kein Alarm geschlagen. Das ist praktisch. Da ja, haben wir es ja... mein Ticket raus. Der Ticket raus, aber... Äh Hm. Ich würde gerne noch. Ich würde gerne noch einen Bartlosen töten. Ist hier wohl nicht unsere Mission. Das bedauere ich sehr. Transportkapsel, bereit zum einsteigen. Oh, schade. Level verlassen. Können wir nicht noch eine Bombe auf die? Was abwerfen? Die bitte werden zu den Zugspot einbegeben. Achtung, wir fehlst uns im Eingeleitet. BG, BG 3, BG minus 3, das hat ja geklappt. Und dann machen wir mal noch einen kleinen Spaziergang auf der Venus. Und dann gibt's Abendessen, würde ich vorstellen. Die Texas im Sommer. Okay. Sehr stütz dich auf für mich. Kein Einbruch. Muss den Generalstab finden und die kurz für General Engels Schiff stehen. Okay, wir müssen uns Einmal wieder raus. Ja, wir müssen diesen Raumzug wird Damit wir nicht, damit uns nicht weiß wird hier. Und dann treffen wir da auf Vader hier so wie es aussieht Ich wir doch mit den die möglichkeit kannst du zu verpassen was bist du denn für einer Nein, die scheiße Scheiße. Nun gibt's hier auch nicht besonders. Du uh, Scheiße. Verdammt, ich verbrenne. Noch nicht. Ja, dann geht ein mal kaputt. Das war so ändern, den wir schon mal haben in der in der Innenstadt, ich stand auf dem Hochhaus. Und hier rein gehen ich muss jetzt halt irgendwann mal hier wir alle müssen wir auf die andere Seite, da müssen wir mal rein Abkühlung Ja, sonst, der hat genug auch umsonst. Wie ging in den Kleinen? Alter Schweder. Ich glaube, er geht da unten. Er ist da unten. Sehr schön. Immer ein bisschen Heilung. Nee, ein bisschen länger. Nicht Heilung, sondern Füllung. Und dann finden wir mal einen Weg hinein in die Basis. Und töten nach weiter noch den naja, eigentlich ich den, naja, ich füge den nicht, eigentlich, ich weiß ja nicht. <lacht> Die Kanzler. töten wir das Arschloch mit Haar. jetzt rein, einfach durch, oder? Tja, das ist zu? wir unten rein, oder? Irgendwo so muss ich einen Eingang geben. Ach Scheiße, wir wurden deckt. <lacht> Wo sind wir jetzt? Ja, kommt an hier rein. Da hab ich Heilung direkt neben mir. nach da ist kritisch gehen wir auf und der ihren Ich brauche Heilung. Ich irgendwo ein bisschen Heilung. Nicht wirklich. Ach du Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße. großen ausscheiden hier unten und noch ein großer <lacht> <Ja>. <lacht> hey, jetzt, die lassen mich hier wirklich nicht durch Kommandant, den ich Milchhaus ausschalten Wo ist der Kommandant hier? Au, au, au, au, au, au! au. Vielleicht auch irgendwo Konzeptart gesehen Scheiße, scheiße, scheiße Gibt irgendwo so, Heilung? Den Großen muss noch ausschalten Heilung, Heilung Ich mehr Heilung Jetzt gleich wieder tot. Hey okay, Luke. mir außerordentlich. Äh, vielleicht gibt es ein Checkpoint oder so. Wahrscheinlich nicht, wie ich das Spiel kenne. Nein, natürlich nicht. Alter, bitte alle auf einmal. steht direkt vor meinem Schnauze. Das war jetzt scheiße. Wie ich sicher in der Game passe. Das finde ich herrlich Wo ist denn der Kommandante hier? Oh man, dringend irgendwo Heilung Nur HP ist nicht ausreichend. Scheiße, komm nur runter. in den Arsch geschossen. Erst der Kommandant. Will Kommandant sehen? Sehr schön. aber wo, wo bin ich hier? Was mache ich überhaupt hier? Wir wollen von der Venus runter. und kämpfen wir uns hier irgendwo durch zu einem Raum hin. Eine Rakete finden wir wahrscheinlich und runter von der Venus. Schleuse. Schon wieder diese Hitze. Wird aktiviert oder was? Alter, wo sind die? Ist das ist eine Brunnen. Verdammt, ich verbrenne. Nicht so lange ich hier bin. Es ist gerade schlecht. der kommandant hier scheiße, ohne ohne Heilung hier durch das ist ein bisschen scheiße bitte checkpoint jetzt bin ich wieder am Hang da tot. na gut fairer checkpoint Kommandant ist hier nicht, wie es ausschaut. Nutzt mal die Gunst der Stunde. Die Ihr feigen Schweine! Von hinten, während ich mich auftanke. Das freut ich. Dann muss hier irgendwo sein Ich werde jetzt hier wieder durchrennen Das ist die Drohne die uns hier Macht hier gerade am meisten Mist und ich sehe sie nicht. Alter, ich wollte gerade gegen den Rennen und dann. Alter, wie soll ich denn jetzt hier wieder durchkommen? Das ist doch wieder. Das ist doch ein das nimmt doch wieder nervige Ausmaße an. Die, Scherz, die Runde, vielleicht kann ich die mal erst mal ausschalten. Danke. Was, was erschießt mich jetzt? Der hier. Alter, direkt vor meiner Schnauze stand der. Ja. Das ist doch nicht wahr. Als ob ich den nicht treffe wäre, wie wenn ich den Gesicht direkt ins Gesicht schieße. Das ist doch nicht... Ich kann doch keine Wahrheit sein. Hm. Diese Roboter basteln. Scheiß auf die Drohne. Ich liebe ja alles und renne hier durch. Das bringt auch nicht. Kommandante. ja.